Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu! Und wir machen weiter mit Pikachu! Äh, wir haben letztes Mal. Okay. Von seinem Spiegelbild in meinen Augen fasziniert. Alles ah, klar. Ja, egal. Äh, wir haben letztes Mal die Arena von Sabrina geklärt. Ich war bis hier auf der Insel, habe ich trainiert. Hier Route 20 und 19 habe ich gemacht. Wie ich gesagt habe vor zwei Folgen. Ich war nicht hier drin, kurz, also ich war ganz kurz hier drin, um den Ort zu sichern. Da gab es ein Gratis-Heal, das war echt nett. Und wir müssen jetzt nach Alabastia City. Wir können noch ganz kurz beim Prof vorbeischauen eigentlich, ob der was zu sagen hat. Und danach geht es dann über den Wasserweg nach unten. Hallo Prof. Geheilt habe ich von der Arena schon, also wir müssen nicht mehr zu Mutti heim und heilen. So und der Alte. Schön, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Lass mich mal einen Blick drauf werfen. Dein Fortschritt wird überprüft. Du hast bisher 131 Pokémon gesehen. Wow, wir haben fast alles gesehen. Fantastisch. Übrigens kannst du mehr und in Flüssen Wasser-Pokémon finden. Um sie zu fangen, musst du Wellenspur einsetzen. Ja, ich weiß. Wir haben ja letztes Mal das Tentoxa gesehen. Ich habe stern so nicht gefangen, die mir begegnet sind. Kapador auch nicht. Äh, nicht aus dem Grund raus, dass ich es nicht könnte, aber ich wollte das nicht einfach so machen. So, surfen. Gibt es auch noch ganz viele Pokémon, wie ihr seht? Hier kann glaube ich auch ein seltenes Pokémon auftauchen, aber meistens eher nicht. Carpenter sieht recht scheiße aus, wenn er auftaucht. Sind wir ehrlich? Ja, da wusste ich doch, da tauchen seltene Pokémon auf, aus hätte ich nicht gewusst. Ich wusste nicht, was für welche. Ich habe jetzt wirklich einfach nur geraten. Aber wir haben eine Ziel und eine Himmibeere, oder nicht? Nein, haben wir nicht. Okay. Ich dachte, da war was. Sauvieh. Okay, Drecksvieh, komm. Mach keine Animation. Der war ja fantastisch. Komm jetzt. Okay, dann nehmen wir. Okay, das ist voll behindert. Geh darüber. Geh darüber. Geht doch. Wow, sogar ein Fabelhaften für so eine Behinderte. Okay. Man muss wirklich. Also, ich habe jetzt einfach nur so, so komisch gewedelt und das klappt. Das ist voll bescheuert. Egal, wir haben Tangila. Yay, ein Pokémon mehr. Eigentlich scheiße ich auf die... Nein, jetzt habe ich den Radfahrts angequatscht. Eigentlich scheiße ich auf die Encounters, aber... Wenn es gerade seltenere Viecher sind, dann fange ich die mal eben eigentlich... Oder so eben so Omot oder so, die voll irrelevant sind für alles. Ja, bitte. Äh, die fange ich dann auch kurz, weil... Damit ich die habe. Weil die sind jetzt nicht so, dass man sagen muss, yo, die muss ich voll vorhanden, damit ich die habe. Die sind voll selten. Gut, wir gehen zuerst zu dem. Item holen und kämpfen. Äh, mein erstes Pokémon sollte vielleicht... Von mir aus Bibo bleiben, ist okay. Hallo. Der hat sicher 6k oder gefangen oder so. Mal gucken. Der Thorsten hat wirklich sechs k da dabei. Ohne Scheiß jetzt. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn er 6 k auspackt. Ich hoffe es jetzt nicht. Aber möglichst schwer. Ich glaube, die haben wirklich so einen Trainer eingebaut mal. Der einfach 6k da dabei hat. Ich dachte zwar, da kommt erst in späteren Edition, aber es kann auch sein, dass der hier schon vorkommt. Ich muss schon Achso. Sieht fast schon aus. So aus. Ich habe es letztes Mal angesprochen wegen den Spielen, die ich habe. Und ich muss gucken, ist mir aufgefallen wegen Battlefront. Ich habe Star Wars Battlefront hier rumliegen, das ich mal spielen wollte wegen der Story. Äh, ich habe im Star Wars Battlefront 1 ich den Storytask nirgends gefunden. Im Battlefront 2 habe ich ihn gesehen. Da gab es einen Storyline-Abschnitt, aber im Battlefront 1 habe ich den nicht gesehen. Muss ich mal gucken, ob das nur ein Online-Spiel war, oder weil das wäre voll scheiße, weil ich nicht so gerne online spiele. Wenn das keine Story hat, dann ist es voll ein Waste eigentlich. Dann lohnt sich Battlefront 2 eigentlich viel mehr natürlich. Dann hätte ich Battlefront 1 gar nicht gebraucht. Aber ist egal. Wir haben es jetzt. Aber ich habe es so gesehen. Der hat wirklich 6 da dabei. Ist so lächerlich. Gut, dann eben nicht. Mit einem Team aus lauter Körper, da muss man schon ein richtiger Optimist sein, das stimmt. Da stimme ich die ausnahmsweise zu. So. Ah, da sind sogar zwei unten und ein Oh, jetzt wird interessant. Ein Astrainer mitten auf also mitten auf dem Meer ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wir sind direkt vielleicht 20 Meter unter Alabastia. <lacht> Da schon von mehr zu reden, ist ein bisschen übertrieben. Ich schalte hier mal kurz auf die Uhr um, wenn ich es sehe. Wir haben 20 nach 3 jetzt gerade. Ich klatsche einfach mal rein. Yes, er wird sogar vergiftet. Wow. Das geht ganz einfach. Ich mache keine Nadelrakete, weil ich die Nadelrakete sehr gerne aufbehalte bei Bibo. Und das war's mit Cedra King. Äh, Simon, Cedra King gibt's hier noch gar nicht, zum Glück. Sonst hätte ich ein Drachen-Pokémon mehr, mit dem ich Probleme hätte. Das ist schon ein größeres Problem. Da schicken wir jetzt ganz klar Bibo... Äh, Jetzt habe ich viel mit Bibo. Äh, wir schicken hier ganz klar Pikachu in den Kampf wegen dem Vierfach-Damage. Das ist jetzt wirklich keine Diskussion wert. Zeig mal, was du kannst, Pikachu. Vierfach-Schaden. Ist richtig unfair eigentlich. Dass der Wasserflug bekommen hat. Vor allem der Flugtyp macht nicht wirklich viel Sinn, aber. Wasserdrache wäre halt cool gewesen, erste Generation schon zu haben. Aber eben. Ein bisschen zufällig zu unterrichten zu Zenobensil. willst du ein bisschen von mir coachen lassen? Ja, von mir aus. Meine Pokémon werden sich übelst Mühe geben, wirst du schon sehen. Okay. Übelst Mühe geben. Ja klar, dann gucken wir mal. Maschok. Na gut, dann kämpfen wir mal. Nadlerakete wird nicht mega viel Damage machen. Aber ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Okay, der macht weh. Dann eben so. Okay, das war ein Critical. Habe ich neben Pikachu und Pokémon... Ah klar, Kluak. Normalerweise hätte ich ja einen Taubus dabei noch. Aber Kluak kann auch fliegen, also geht das sogar. Rosanna mit Eis-Psycho, da habe ich jetzt die Vorteile wieder mal. Ich hoffe, der stirbt nicht direkt, aber das soll schon gehen, wenn ich treffen würde. Na gut, dann eben nicht. Dann schicken wir Glurak rein. Scheiße. Da kann sogar der Eishieb noch ein bisschen Schaden machen bei meinem Glurak. Schad brennt da nicht. Sie. Rosanna, das Vieh, ist ein Weibchen, ja. Brenn. Verdammt. Das Feuer konnte da zum Glück den Eisschlag, also den Eishieb ein bisschen aus, aber das Problem ist halt wirklich, dass der Flugtyp anfällig ist und somit ist es wieder so ein neutraler Status. Normalerweise würde man sagen, jo, das ist ein nicht effektiver Schlag, aber durch Doppeltypen kann man teilweise Schwächen aufmachen, die eigentlich nichts wären. Schade, aber gibt's hin. Von der Typenverteilung her gibt's hin. Ich kämpfe einfach mal weiter mit Glut. Ein bisschen AP sparen, wobei ich kann jedezeit heilen gehen, nämlich zur Mutterheimpflege. Äh, stimmt zwar. Komm, wir klatschen rein. Ist das die Verwirrung oder. Ich glaube, der kann verwirren. Der Irrschlag. Muss aber nicht. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, was der Irrschlag macht. Oh, oh, das Baby, das sich umdreht wegen der Mutter. Oh, wie cool. Boah, du bist ein krasser Trainer. Dafür hast du was Übelst Cooles verdient. Eishieb. Oh, nice. Dankeschön. Voll effektiv gegen Drachen und Pflanzen. Ja, das stimmt. Voll nice. Und das habe ich gar nicht gedacht. Drachen kann man damit auch Wer kann, Nido Nidoking und Turtok. Turtok wusste ich, Nidoking ist auch gut. Ähm, jetzt ist die Frage, ob ich Siedewasser behalte. Ich bin schon froh, dass ich die Attacken so habe eigentlich. Stahl möchte ich eigentlich auch behalten. Ich lerne keinen Eishieb, ich schmeiße es auf, auf Nidoking, wenn es geht, wenn ich Platz finde. Ich gucke äh, mal kurz, was wir da haben. Von dem könnte ich theoretisch Kopfnuss wegnehmen mal. Ja, komm, ich nehme Kopfnuss raus. So, habe ich einen Beleber? Jawohl, Be boss soll wieder einsatzfähig sein. Nehmen jetzt trotzdem Pikachu nach oben. Und wir gehen wieder surfen. So, und jetzt hoffentlich kommen nicht mehr so viele Inseln. Und Tentoxa haben wir schon. dann mache ich jetzt nicht extra ein Fass auf, deswegen. Das taucht anscheinend ein paar Mal ab. Wir haben noch mehr Inseln. Scheiße. Guck mal ganz kurz. Verfolgt mich das so lange? Tschüss. Den hier zuerst besiegen und danach gehen wir rüber auf die Insel und besiegen den Typen da noch. Schwimmer Leopold. Okay, da habe ich jetzt mit Pikachu einen kleinen Vorteil natürlich. War auch das Ziel eigentlich, dass ich da ein bisschen schneller durchkomme dann. Aber Pikachu ist gar nicht mal so schnell jetzt. Sogar <lacht> landet ein Volltreffer, weil es gelobt werden will. Das ist eben das Problem. Ich kriege durch dieses Freundschaftsding so viele Unfälle. Ich sage das jedes Mal, wenn ich es bekomme. Aber eben auch die Kri er viel ist nicht nur ein bisschen. Die Critical Chance wird extrem erhöht mit diesem vollen Freundschaftsbonus. Es macht halt mega viel aus, dass ich den habe. im PvP hast du den nicht. Und es macht das Spiel fast schon zu einfach, wenn ich nicht PvP spiele, sondern PvE. Yay. Oh ne, der Arme. Den Toxer. Warte mal, da ist ein Dentoxer. Ich wusste doch, da ist ein Dentoxer. Ja, komm her von mir aus. Wenn du schon. Sonst verfolgt mich das noch ewig. Gibt auch Epe. Mit Tentoxa gab es auch mal eine verbotene Folge, das ist ganz lustig. Also, ja, nicht lustig wirklich wegen dem Thema, aber äh, das war, als in Japan, glaube ich, ein Hochwasser kam. Oder ein Erdbeben, das die Stadt zerstört hat. Eins von beiden, ich glaube, es war Hochwasser. Ich glaube, es war ein Hochwasser, ja. Also ein Tsunami. Und da gab es dann die Folge, wo Tentoxa auf das Land kommt, aus dem Meer und ganze Städte kaputt macht. Und das war schlechtes Timing beim Release. Beziehungsweise eben nicht release dann. So. Diese Attacke sieht so bescheuert aus. Ich weiß nicht, ob ich die im Kampf schon mal gezeigt habe. Aber es sieht so dumm aus. Wie er aus dem irgendwie auch nur ein kleines bisschen Momentum rausholt. Ich habe keine Ahnung. ich glaube, das haben wir im Kampf auch noch nicht benutzt. Aber auch das sieht relativ bescheuert aus. Aber eben, man braucht diese Typendiversität und Pikachu kriegt die einfach so geschenkt und das ist voll behindert eigentlich. Wenn ich irgendwas Gutes bekomme, wird auch Donnerblitz noch verschwinden, nämlich. Nur Evoli hat viel mehr Auswahl mit diesen, T also mit diesen äh, An Angriffen. Boah, äh, Evoli bekommt einige Angriffe mehr als Pikachu, soweit ich weiß. Was Pikachu dann halt ein bisschen weniger nützlich macht. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe einen Tentoxa im Pokédex, aber kein Tentacher, weil ich zwei Tentoxas gefangen habe bis jetzt. Das heißt, das müssen wir auch noch kurz erledigen. Wobei, das ist, wenn ich stark genug schieße, kein Problem. Okay. So. Fuck you, hör auf dich zu animieren, wenn ich werfe. So. Mehr Probleme, als man denkt, ne? Unglaublich. neue Okay, okay Turtok ist bald Level 50, dann habe ich ein komplettes 50er-Team. Das ist voll geil. Ich wusste doch, da war noch was, das ich vergessen habe. Gut, ähm, wilde Trainer. Also wilde Trainer, doch, hier wilde Trainer. Und Sterndu. Ich sehe ein Sterndu, das wir noch brauchen. Ist eigentlich egal welcher, ich mache einfach irgendwas wegen den AP, dass wir gleichmäßig aufbrauchen. Und wieder ein Volltreffer. Yo, Pikachu räumt auf. Nächster Tag ist dann Pikachu mit so einem Flammenwerfer auf dem Rücken. <lacht> Nein, es ist wirklich die Frage, was kann es noch dazu bekommen? Ähm, theoretisch kann es ja. Eine Kampfattacke lernen noch, weil es Zertrümmerer kann und Stärke. Oh nein, wobei Zertrümmerer wird einfach so gelernt, Stärke kann es. Da wäre noch eine interessante, irgendeine Kampfattacke dazu zu nehmen. Ähm, wobei da könntest es, wenn ich es nicht verlernt hätte, Doppelkick. Dass halt Flug und Wasser dazukommen, ist schon ziemlich bescheuert irgendwie. Aber naja. Das ist erledigt. Platsch. Oh. Und da sehe ich ein stern Du? Ich fahre einfach mal drüber. Das sieht so hart aus. Das war zu schwach. Und das war falsch getimt. So, geht doch. Fuck you. Das ist mein Stuhl übrigens, der so quietscht, das ist nichts von mir. Also doch, mein Stuhl eben von mir, aber ja, sorry. Ja, genau, mein Stuhl. Bleib drin, bleib drin. Jawohl, danke schön. Mein Team gefällt mir immer mehr momentan. So, Stern du ist auch registriert. Das ist okay, Stami kriege ich theoretisch auch wild, wenn ich Glück habe. Ansonsten entwickeln wir es einfach, das ist ja das kleinste Problem. Gibt ja zwei, drei hier. Da war kein Trainer mehr im Wasser. Doch da ist noch einer kurz. Und dann gehe ich da hoch zu diesem Typen da auf der Insel. Da dies halt eine Hauptroute ist, möchte ich die schon hier im Video machen, auch wenn es halt ein bisschen mehr Zeit frisst mal. Mal zur Abwechslung halt eben die Trainerkämpfe. So zu zeigen. Aber von der Insel aus nach rechts bis zur Arctus-Insel, also bis zur Arktus-Hülle, das mache ich dann wieder off Und die Siegesstraße machen wir dann wieder zusammen, nachdem wir die 8. Arena noch gemacht haben. Das müsste eigentlich heute noch gut reichen. Die, Sieb die siebte vielleicht, die 8. weiß ich nicht. Wobei wir haben noch das ganze Pokémon-Haus zu machen mit... Wow! Wow! Ein Volltreffer überlebt. Das ist halt eine physische Attacke, ne? Ja. Mit 50? Britzelturbo ist mega schlecht, sehe ich gerade. Gut, Britzelturbo verschwindet vielleicht dann, wenn ich Pikachu anders... äh, wenn ich eine andere Attacke lerne, die ich finde. Jawohl, passt besser rein, vor allem eine Special-Attacke endlich. Dann kommt Donnerblitz doch besser zum Vorschein. Ich kann mal gucken, was ich in der Themenbox habe, was Pikachu so lernen kann. Komm, okay, okay, ich darf nicht von der Seite rauf, so. Ein Wasserstein, okay. Das Glück war es richtig nötig. Aber es ist halt automatisch. Ich sollte vielleicht kurz heilen. Ja, kommt von mir aus. So. Hab ich eine Themen dabei, die Pikachu lernen kann, die speziell ist? Schön, wenn man es Zauberschein oder so lernen könnte. Oh, Donnerschlag? Nö. Erholung? Nö. Fassade? Nö. Durchbruch? Auch nicht. Schaufler? Auch nicht unbedingt. Geowurf? Wäre nix. Donner, Zahltag oder Kopfnuss? nee, nicht wirklich. Schade. Gut, wir quatschen noch kurz diesen Trainer an, dann beenden wir diese Folge. Und nächste Folge sollten wir dann schon hoffentlich auf der Insel ankommen zumindest. Ich denke schon, wir sind eigentlich schon recht weit gekommen jetzt. Erholung wäre schon was, aber das Problem ist bei Erholung, man schläft ein, glaube ich. Genesung? Nee, oder was? Genesung? Warte mal. Was spiele ich auf dem Sims? Ne, Genesung halte ich um 50% Erholung, lässt dich einschlafen. Das ist sch schlechter. Je nach Pokémon. Da gibt es mit Trombox so eine lustige Kombi, das ist äh, ein Pokémon aus der sechsten, glaube ich. Dieser Baum, Geistpflanze. Und er hat die Möglichkeit, 50% Chance, ist eine Fähigkeit von ihm, dass er die getragene Bäre, wenn sie verschwindet, wieder findet jede Runde. Und da gibt es halt die Bäre, die sagt, wenn du schläfst, wachst du auf. Und dann benutzt du Genesung und pennst ein. Benutzt die Bäre, wachst wieder auf. Und es kann sein, dass sie die Bäre wieder findet. Das heißt, du hast einen endlosen äh, Heal-Loop eigentlich in dem Sinn, wenn du es richtig machst. Komm, wir machen den auch noch kurz. Wenn wir schon hier sind, gerade... Dann gibt es da so eine Endlose-Loop, das man machen kann, wenn man die nicht one-hitted oder mit 2 gegen 2 halt rechtzeitig ausschalten kann. Oder er findet halt die Bäre nicht, die Chance ist da, das wäre dann halt blöd gelaufen. Aber mit ein bisschen Glück kann man da echt nervig spielen, das ist echt lustig zu machen. Die Balance sind grafisch einfach mega unpassend aus. Sie haben schöne Kantenglättung und alles drin bei allem. Und die Ballons sind einfach wirklich schwarz fett umrandet, alles dabei. Und sieht ein bisschen komisch aus. Müsst euch mal darauf achten, wenn es euch noch nicht aufgefallen ist. Ah nicht schwarz umrandet, weiß umrandet, okay. Aber irgendwie passen sie einfach vom Design her nicht so ganz rein. Sie haben wie einen anderen Zeichnungsstil drin. So, wir haben gewonnen. Das war's. Und wir beenden jetzt die Folge. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen. Dann geht's morgen weiter mit der nächsten Folge, hoffentlich, wenn es mir reicht. Sollte eigentlich schon passen. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal.